Hallo und schön, dass du wieder da bist bei Zeichne Dich Schlau. Wir zeichnen heute gemeinsam ein kleines süßes Schaf. Du brauchst Papier und Stifte und dann kann es auch schon gleich losgehen. Der Kopf vom Schaf ist rund. Es hat Zwei Augen, Nase, Mund. Zwei hängende Ohren hat unser Schaf am Kopf dran, damit es dich auch gut hören kann. Das Fell ist schön weich und flauschig. Es hält unser Schaf warm und ist wunderbar bauschig. Vier Beine hat es mit Hufen. Ah, jetzt höre ich es schon rufen. Es macht nicht mu. Es macht nicht Bäh. Unser Schaf, das ruft laut Mäh. Mein Schaf nenne ich Agathe. Agathe ist ein Hausschaf. Mit ihr auf der Wiese leben ihr Mann, auch wieder genannt, und ihr Kind. Das nennt man Lamm. Typisches Kennzeichen der Familie ist ihr flauschiges Fell. Dieses Fell hält im Winter warm und wird ihnen im Frühjahr geschoren, damit es zu Wolle verarbeitet werden kann und sie im Sommer nicht schwitzen. Wusstest du, dass ein Schaf ca. 2-3 Kilogramm Wolle gibt? Aus der Wolle eines Schafes kann man ungefähr zwei Pullis machen. Toll, oder? Und nun Bühne frei für meine kleine Gastzeichnerin. Der Kopf von Schaf ist rund. Es hat zwei Augen, Nase, Mund.